Das Überraschendste war für uns, dass die Kreditkarte neu Nummer eins der Zahlungsmittel war, wenn man nach dem Umsatz rechnet. Am also meisten Geld ist mit der Kreditkarte ausgegeben worden. Das ist vor allem damit begründet, dass wegen der Coronavirus-Pandemie vermehrt online eingekauft worden ist, wo sehr viele Transaktionen mit der Kreditkarte tätigt werden.